Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und begrüße euch zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch etwas mit Bulgur. Wer Bulgur nicht kennt, Bulgur ist eigentlich ein Grieß, der aus Weizen gemacht wird und dann eine richtig schön flockige Konsistenz nachher hat, wenn man den fertig macht. Zubereiten ist der ja ganz, ganz einfach und damit kann man tolle Sachen machen, unter anderem, so wie ich es heute mache, einen Salat. Den zeige ich euch, der geht ganz, ganz, ganz schnell und ist wirklich was Leckeres, entweder zum mitnehmen in die Uni, zur Arbeit oder gleich direkt zu Hause essen, wenn ihr es gemacht habt. Also, alles was ihr dafür braucht und wie ihr es macht, seht ihr am Ende des Videos. Da bekommt ihr dann den Link, wo ihr das Ganze runterladen könnt und euch anschauen könnt. Und ich lege jetzt los für euch. So, das ist der Salat, so sieht er aus, also was man immer sehr schön sieht, finde ich, ist der Zitronenabrieb, der macht natürlich immer nur eine schöne frische Notauch auf der Zunge, die Minze kommt dazu und das Ganze ist wirklich eine feine und leckere Sache. Also, wenn ihr das nachmachen möchtet, dann schaut nach unter www.veganik.de, scrollt nach unten, schaut in die Mitte, dort seht ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt oder eine E-Mail schreiben wollt, dann schickt mir eine an markus@veganic.de. Dann war's das für heute und bis zum nächsten Video. Tschüss.